Hallo, ich möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie in Moodle eine Aktivität vom Typ Abstimmung erstellen und nutzen können. Bei einer Abstimmung gibt der Lehrende eine Frage mit mehreren Antwortmöglichkeiten an, von denen die Studierenden dann eine oder mehrere auswählen können. Um eine Aktivität zu erstellen, wechseln Sie im gewünschten Kurs in den Bearbeitungsmodus, indem Sie zunächst oben rechts auf das Zahnrad klicken.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 ob diese ebenfalls im Kurs angezeigt werden soll. Bestimmen Sie im Anzeigemodus, ob die Antwortmöglichkeiten horizontal oder vertikal angeordnet werden sollen. Im Reiter Optionen legen Sie nun zunächst fest, ob Teilnehmende ihre Auswahl nachträglich noch ändern können und ob mehr als nur eine Antwortmöglichkeit pro Teilnehmenden angegeben werden kann. Zusätzlich können Sie eine Obergrenze für die Anzahl möglicher Stimmabgaben pro Abstimmungsoption festlegen. Wenn diese Obergrenze erreicht wurde, kann für die Antwortmöglichkeit nicht mehr abgestimmt werden. Wenn Sie die Aktivität im Gruppenmodus nutzen, gilt dieses Limit pro Gruppe. Im Anschluss legen Sie die einzelnen Antwortoptionen fest, welche von den Teilnehmenden dann ausgewählt werden können. Sollten Sie mehr Antwortoptionen anbieten wollen, können Sie weitere drei Felder zum Formular hinzufügen. Nicht benötigte Felder können Sie freilassen. Im Reiter Verfügbarkeit können Sie eine Start- und ein Enddatum für die Abstimmung festlegen. In dieser Zeit können die Teilnehmenden ihre Antwort abgeben. Wenn Sie Vorschau anzeigen aktivieren, wird die Abstimmung auch außerhalb des Zeitraums samt Antworten angezeigt, kann aber nicht beantwortet werden. Öffnen Sie anschließend den Reiter Ergebnisse. Hier legen Sie zunächst fest, ob die Ergebnisse den Teilnehmenden gar nicht, nach eigener Abstimmung, nach dem Enddatum oder immer unabhängig vom eigenen Verhalten gezeigt werden sollen. Wenn die Teilnehmenden die Ergebnisse einsehen können, kann zusätzlich festgelegt werden, ob die Auswertung anonym sein soll. Außerdem kann ausgewählt werden, ob Teilnehmer angezeigt werden sollen, die noch nicht an der Abstimmung teilgenommen haben und ob die Ergebnisse von inaktiven oder gesperrten Nutzern angezeigt werden sollen. Zuletzt können Sie noch weitere Einstellungen vornehmen. Klicken Sie nun auf Speichern und Anzeigen, um die Aktivität anzulegen und anschließend anzuzeigen. Sie gelangen zur Übersicht der Abstimmung und können bei Bedarf hier auch selber teilnehmen. In der Zwischenzeit wurden noch einige Antworten durch Teilnehmende abgegeben, welche nun eingesehen werden können. Klicken Sie dafür auf Antworten zeigen. Sie sehen nun eine Tabelle, in der Sie die Antworten einsehen können. In der oberen Zeile werden die Abstimmungsoptionen angezeigt und darunter jeweils die Anzahl der Antworten für diese Option und die Teilnehmenden, welche diese Option gewählt haben. Wenn Sie neben einem Teilnehmenden das Kästchen auswählen, stehen Ihnen im Dropdown-Menü Möglichkeiten zur Änderung und zur Löschung zur Verfügung. Unter der Tabelle können Sie zusätzlich das Ergebnis der Abstimmung als OpenOffice oder Excel-Tabelle bzw. als Textdatei herunterladen. Sie können die Abstimmung nun administrieren und nutzen.